Ja, hallo lieben, ist mein Beziehungscode und so weiter und so fort. Ähm, weiß nicht genau, wann ich dieses Video veröffentliche, aber sind jetzt auf jeden Fall die letzten Tage oder vielleicht sogar der letzte Tag schon, wo ich immer noch die Ausbildung äh, vergünstigt buchen kann. Ansonsten, genau, Lesung, packe ich nochmal drunter. Hamburg die nächste. Ähm, und heute geht's mal ein bisschen casual um Love is Blind auf Netflix. Ähm, wollte ich einfach mal ein bisschen drüber quatschen sozusagen. Es ähm, äh, ist ja so eine, wer die nicht kennt, so, so eine Sendung, äh, wo Menschen sich nicht sehen, reden miteinander. Es gibt zwölf Singles, die alle ja tendenziell eher überdurchschnittlich aussehen. Das heißt so ganz Uh, muss man sich vielleicht halt nicht zu viele Sorgen machen, das ist aber, auf, obwohl selbst da passt alles möglich, scheinbar nicht. Aber gut, die reden miteinander und gucken dann, wo es passt und uh, können sich dann verloben, wo ich schon denke, ey, oh Gott, warum muss das immer mit heiraten und verloben sein? Aber uh, dazu spielt ja noch mehr. Also, sie müssen sich dann verloben, ohne sich gesehen zu haben, sehen sich dann, haben wir dann nochmal, was ich auch fair nach finde, uh, nochmal vier Wochen Zeit zu so gucken, ob es. Uh, wirklich passen. Und ich hatte die erste Staffel da schon von gesehen und äh, war eigentlich erstaunt, dass es doch äh, bei einigen Paaren irgendwo geklappt hat und ich glaube, bis heute sogar zwei Paare noch zusammen sind. Zweite Staffel soll irgendwie schon ganz krass gewesen sein, habe ich auch nicht geguckt. Jetzt gucke ich die dritte. Also wir haben soweit geguckt, wie es gerade ging, so die ersten sieben, acht Folgen. Und äh, ja, ich bin einfach nur, äh, ich weiß nicht mehr, man denkt wirklich sollte die Menschheit nicht besser untergehen wirklich also man ist einfach nur fassungslos also äh, unter jedem Aspekt also weil erstmal äh, ja sieht man da man sieht einfach dass vielleicht ist das auch wenn man mal so im Fernsehen sein will das ist ja auch äh, das Problem irgendwie immer dann in diesen Sendungen ne? also man sieht äh, dass da so, ein, dass so eine Frau die versucht wirklich ums Verrecken Jemand zu finden. Also, man könnte ja schon meinen, mit einem, das ist mit einem Vibe, das ist ja schon äh, schwierig, aber die wird ja von zweien abgelehnt und, äh, und einen Tag später sieht man sie, gut, vielleicht ist da was dazwischen geschnitten, aber sieht man sie, ja, mit so jemand Drittes und ja, auch jetzt sind wir verliebt, also ohne immer noch ohne sich gesehen zu haben, äh, wo man das Gefühl hat, ja, will die einfach, äh, will man einfach weiter im Fernsehen bleiben, ich weiß es nicht. Äh, und ähm, ja gut, und dann haben die so sechs, fünf, sechs Paare, glaube ich. Und es sind einfach, und danach sieht man dann, wie die so vier Wochen zusammenleben. Und es ist einfach äh, Gespräche und Situationen aus der Hölle. Es ist einfach nur, es ist so toxisch. Also natürlich ähm, fällt dann dem einen oder anderen auf, ähm, nee, eigentlich äh, finde ich die andere viel hotter irgendwie. Ne? Es ist ja auch immer so eine sondern wirklich, ich meine, es ist bestimmt interessante Unterhaltung, es gucken ja auch ganz viele, aber so funktioniert Einziehung halt nicht, es geht eben auch viel, natürlich spielt Stimme auch eine Rolle, aber es geht eben auch viel über die Optik, gefällt einem jemand und ja, das sind evolutionäre Programme, die kannst du nicht einfach abschalten, da kannst du nicht hingehen, ah ja, die, die kriege ich jetzt zugewiesen hier und die hat eine schöne Stimme und ja, wir, wir finden unser Charakter ganz toll, aber du findest sie dann nicht attraktiv oder du findest ihn nicht attraktiv, es geht dann in beide Richtungen. Ähm, ja, dann das hat auch mit Polarität nichts zu tun. Also wenn so ein Grundvibe nicht da ist, was soll das Ganze dann? Aber sie quälen sich weiter in diesen Beziehungen, äh, egal was komme, und dann werden trotzdem gleichzeitig werden rechts und links andere Frauen angegraben, andere Männer angegraben. Und äh, man sieht auch dann einen, der sich da echt gut abgrenzt, finde ich, aber selbst der äh, macht dann noch eine Runde und noch weiter und nee, jetzt müssen jetzt heiraten und ja und dann ist da ein so ein Paar, äh, die hat die Frau offensichtlich, also das ist einfach so fucking toxisch, also die haben da nicht mal Bettsport, sondern ja, das machen wir nach der Hochzeit und äh, er hat ganz wenig Geld und muss studieren und sie hat offensichtlich genug Geld und arbeitet in einer Bar und äh, und nicht nur, dass er dann, äh, man ist echt so ein echt kenniger Typ, ne, ich weiß gar nicht, wie äh, er sich dann klein macht, das ist einfach so unfassbar, ähm, dann, äh, also nicht nur, dass er keinen kein Badgeboard kriegt irgendwie, sondern äh, dann erzählt er ihr halt, er hat jetzt die der, der, der nächste Zeit wenig Geld, weil er seinen Doktor macht, also es ist noch nicht mal, dass er irgendeinen Scheiß macht, also weil er seinen Doktor macht und dann sagt sie, naja, aber die Hälfte von der Miete meiner Wohnung musst du mitzahlen, ne? <lacht> Also es ist so, es ist einfach äh, so crazy. Und jetzt kann man entweder sagen, ja, die Leute wollen eh nur ins Fernsehen. Ich meine, da sind wir wieder auch beim deutschen Trash-TV. Das kann man ja einfach nicht mehr, man kann sowieso alles Mögliche nicht, nicht mehr ernst nehmen. Also ich bin gerade an so einem Punkt, ich denke einfach, ich ich kann ich weiß nicht, weiß auch nicht, was man da noch ernsthaft zu sagen soll zu sowas. Das ist einfach äh, crazy. Und ich hoffe, dass niemand erwartet, dass da irgendwas Gescheites bei rauskommt. Und manchmal denke ich wirklich, so, wenn man so gestrickt ist, dann ist es vielleicht besser einfach zu sagen, nee, wir führen einfach keine Beziehung und jeder macht einfach, was er will, fertig, Worte, wir hören einfach überhaupt nicht mehr auf Worte, das ist alles, ob das nicht besser wäre, dass man einfach sagt, das ist alles alles egal, natürlich muss man auch nicht heiraten, sondern wir machen hier alle Kreuzung quer und jeder macht Kreuzung quer und äh, da muss man ja auch niemanden mehr anlügen, ne? aber gut, so ist der Mensch halt nicht gestrickt und er ist in diesem ewigen Uh, hin und her zwischen, uh, ich will jemanden sicher haben, aber gleichzeitig will ich maximalen Spaß haben. Das ist ja so der uh, Grundkonflikt, der sich da immer wieder und aber manchmal denke ich, es wäre auch fairer, einfach zu sagen, ja, uh, nee, es gibt nichts Festes. Alles ist uh, Schall und Rauch und alles ist, uh, ja, ist irgendwie, ob das nicht uh, besser wäre, ne, frage ich mich schon des Öfteren. Naja, äh, aber trotzdem äh, haaresträubende Unterhaltung. Ich weiß eigentlich nicht, wie lange ich das noch äh, gucken kann. Man hat ja sowieso das Gefühl, ähm, ich meine, ich habe mir auch so als Ablenkung oft mal auf Twitter gewesen. Ich habe wirklich ernsthaft Elon Musk Twitter gekauft und wirklich so unterirdische Sachen da schon gepostet. Und äh, mein Twitter ist sowieso auch total toxisch. Also bei mir ist gerade so, so ein Moment, wo ich denke, ey, boah, ey, lasst mich alle in Ruhe mit eurer Welt. Ich will gar nichts, möglichst wenig zu tun haben. Wo ist meine Blase hier irgendwie? Weil es ist, ist einfach, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht. Also ich habe da früher so optimistisch drauf geguckt. Und ja, es können auch wieder andere Zeiten kommen. Ne? Aber gerade denke ich so, es ist einfach, ich weiß nicht, alle sind im Ego. Alle denken, sind die Guten sind aber eigentlich im Ego. Und es ist einfach, Crazy. Also ich sage an der Stelle immer gerne trotzdem, ja, Labus Blind mal wieder zurück dazu, gute Abendunterhaltung. Aber ich weiß nicht, ob es gute Unterhaltung ist, weil es ist einfach, ich meine, da muss man wirklich sagen, Hochzeit auf den ersten Blick. Ich habe ja auch viele, viele erhebliche Bauchschmerzen mit dem Format, aber die schaffen es wenigstens, authentische Menschen daran zu karren. Das sind wirklich Menschen, die sehen normal aus, das ist ja normal, das ist ja nicht das Ganze aufgespritze und so, also sie sehen normal aus, äh, haben normale Themen und äh, ja, also das finde ich wirklich gut an dem Format, ne, das, ähm, naja, also ich finde nicht, man sollte Menschen, ohne dass sie sich kennen, verheiraten, aber, weil das auch einen ziemlichen Druck auslöst, aber gut, egal, es ist halt die, das Konzept der Sendung, die Leute unterschreiben hast aber das sind wenigstens echte Menschen und nicht so, ich weiß nicht, was das sein soll. Das ist, also das sind so skurrile Szenen, wirklich, dann macht der eine, macht der einen Antrag und er sieht ihn natürlich nicht, und, und sie macht so Fitnessübungen währenddessen. Das ist einfach nur crazy. Egal. Falls ihr es gesehen habt, was denkt ihr dazu? Und wir sehen uns bald wieder.